Wir möchten die Funktionsgleichung in allgemeiner Form durch zwei gegebene Punkte bestimmen. Die allgemeine Form einer linearen Funktion lautet bei uns y ist gleich m mal x plus t. Zunächst zeichne ich mir die Punkte a und b in mein Koordinatensystem ein und verbinde diese. steht nun die Gerade f und zu dieser Geraden suchen wir die Funktionsgleichung. Dazu benötigen wir die genauen Werte für m, also für die Steigung, und für klein t, also dem y-Achsenabschnitt. Diese kann ich zunächst einfach ablesen. Mein y-Achsenabschnitt ist dort, wo der Funktionsgraf die y-Achse schneidet also in dem Fall ist es einfach genau hier die Steigung klein m lässt sich bestimmen, indem ich ein Steigungsdreieck einzeichne zum, Be zum Beispiel hier unten ich gehe einen Schritt nach rechts und zwei Schritte nach oben einen Schritt nach rechts, zwei Schritte nach oben meine Steigung beträgt also 2. Ich kann jetzt die Funktionsgleichung ablesen, indem ich einfach in meine allgemeine Funktionsgleichung für die Steigung m den Wert 2 eintrage und für den y-Achsenabschnitt den Wert 1. Okay. Das ist die zeichnerische Lösung. Oftmals wird aber auch nach einem rechnerischen Weg gefragt und deshalb wechseln wir jetzt kurz zur Rechnung. Es bleibt die gleiche Aufgabe, wir sollen eine Funktionsgleichung bestimmen durch die beiden Punkte A und B. Das sind die gleichen Punkte die gerade eben auch, deshalb habe ich euch nochmal die Zeichnung hier aufgezeigt. So, jetzt schauen wir uns aber an, wie ich das rechnerisch löse. Mein Ziel ist es wieder, dass ich diesen Parameter m und t der allgemeinen Funktionsgleichung bestimme. Wir fangen an, indem wir die Steigung, also klein m, berechnen. Dazu gibt es eine Formel, die ihr auch in eurer Formelsammlung findet. Man nennt es den Differenzenquotient. Dabei geht man folgendermaßen vor. Man zieht die beiden y-Werte der Punkte voneinander ab, also in diesem Fall den y-Wert von Punkt a, 3 und den y-Wert von Punkt b, 5 und teilt das anschließend durch die x-Werte der beiden Punkte, also in diesem Fall für x a gleich 1 und für x b gleich 2 3 minus 5 ergibt minus 2, 1 minus 2 ergibt minus 1 und wenn ich das dann teile, kommt 2 raus. Das Ganze geht natürlich auch andersrum, also ich kann die Werte umgekehrt voneinander abziehen und komme auf den exakt gleichen Wert. Meine Funktionsgleichung lautet nun also y ist gleich 2 mal x plus t. Parameter m habe ich schon berechnet. Was noch fehlt, ist der y-Achsenabschnitt T. Dazu setze ich den Punkt a oder den Punkt b in die Funktionsgleichung ein. In diesem Fall habe ich mich für den Punkt a entschieden. Setze also die Koordinaten dieses Punktes diese Funktionsgleichung ein. y ist 3 x ist 1 entsteht diese Gleichung, die ich dann mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach t auflöse. Ich rechne zunächst minus 2 und 3 minus 2 ergibt eben 1. Damit lautet meine Funktionsgleichung y ist gleich 2 mal x plus 1. Wow, das war eins meiner allerersten Lernvideos, hört sich mittlerweile fast ein bisschen gruselig für mich an. Aber wir wären ja nicht die allerbeste Lernplattform der Welt, wenn wir euch nicht zu jedem Lernvideo auch immer eine Übungsaufgabe anbieten. Deshalb versucht doch mal die Funktionsgleichungen zu diesen drei Teilaufgaben A, B und C rechnerisch zu bestimmen. Im Anschluss folgt dann logischerweise wieder die Lösung. So, kurzer Tipp, bevor ihr loslegt. In der Merkhilfe für die Wirtschaftsschule findet ihr die Steigung klein m. Bei der FOSBOS nennt sich das Ganze Differenzenquotient möchte euch das mal zeigen für die Phosphos, dass ihr mir das auch glaubt. Also, das ist eure Merkhilfe, da findet ihr auch die Geradengleichung. Und auf der nächsten Seite steht das sogenannte Differenzenquotient. Ihr habt ja jetzt im Lernvideo kennengelernt, dass hier eigentlich y2 und y1 steht. Aber f von x ist ja genau das gleiche wie y. Und f von x0 heißt einfach nur, dass man hier einen anderen y-Wert hernimmt. Also auch hier könnte stehen y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Das ist nichts anderes, nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Und der Differenzenquotient, der wird für euch noch sehr, sehr wichtig. Also es lohnt sich, diese Aufgaben zu üben. Viel Erfolg! So, dann seht ihr hier die Lösung in Kurzform. Also ich habe immer zuerst die Steigung m berechnet, dann m in die allgemeine Funktionsform eingesetzt und dann Nehme ich irgendeinen anderen Punkt, in dem Fall Punkt a, setze diesen Punkt a ein und löse auf nach klein t und dann habe ich hier unten meine 1, 2, 3 Funktionsgleichungen.